Herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Gericht für Hähnchen Süßsauer im OptiGrill wie beim Chinesen vorstellen und zwar wieder mal mit der Snacking und Baking. Schaut es euch an, ich hoffe, es gefällt euch. Alle Zutaten für unseren Hühnchen Süßsauer wie beim Chinesen heute mal im OptiGrill liegen bereit. Zwei Personengericht, reichlich. Ich nehme dafür zwei Hähnchenbrustfilet-Teilstücke, die ihr bei eurem Fleischer oder im Supermarkt überall heute bekommt. Zwei Stück, das reicht für zwei Personen. Normalerweise sind drei drin, aber die zwei reichen hier. Dann brauche ich etwas Sojasauce, da werden wir gleich das Hühnchen ins Kleingeschnittenes etwas drin marinieren. Dann ein bisschen Maisstärke, Pfeffer, Salz. Genauer Mengen wie immer in der Infobox und dazu kommt dann noch ein Ei, was wir gleich verquirlen werden. Das zunächst mal fürs Fleisch. Dann brauchen wir für unser Hühnchen süß-sauer Paprika. Ich habe jetzt hier eine rote und eine grüne genommen. Ist natürlich eure Entscheidung, was ihr lieber mögt. Das spielt letztlich keine Rolle. Ihr könnt auch nur rote nehmen oder nur grüne. Dann brauchen wir eine Gemüsezwiebel. Außerdem etwas Sesamöl zum Anbraten des Fleisch ist nachher und wir brauchen natürlich Ananas. Ich habe jetzt hier noch eine Dose aufgehabt, deswegen habe ich jetzt hier aus der Dose 150 Gramm, das sind zwei Ringe genommen. Ihr könnt natürlich auch Stücke aus der Dose nehmen und wenn ihr es habt, wenn ihr es bekommt, natürlich auch frische Ananas. Für die Soße seht ihr die Zutaten hier. Für die Soße brauchen wir dann 200 Milliliter Ananassaft, den ich aus der Dose genommen habe. 100 ml Wasser, ein bisschen Reisessig, ihr könnt auch einen Sherry nehmen oder einen milden Apfelessig, wenn ihr habt, ein bisschen Sojasauce nochmal, zwei Esslöffel, zwei gute Esslöffel Tomatenmark, auch hier wieder etwas Maisstärke zum Binden. Brauner Zucker, ich habe nur zwei Esslöffel genommen. In den meisten Gerichten werdet ihr mehr finden. Uns reicht das. Wer es noch süßer mag, der gibt einfach mehr Zucker noch dazu. Und ist nicht im Originalrezept normalerweise. Ich gebe immer noch ein bisschen gemeine Chili dazu, damit das Ganze so ein bisschen Pepp bekommt. Könnt ihr aber auch weglassen, wenn ihr es ganz klassisch wollt. Dann macht ihr es ohne Chili. Und dann bereiten wir zunächst mal das Fleisch vor. Ich bereite zunächst mal meine Hühnerbruste hier vor schneide sie wie immer längst durch und danach erstmal in streifen auch hier nicht zu kleine stücke Die sollten hinterher gut mit stäbchen zu essen sein oder mit der gabel aufzuspießen sein also nicht ganz so klein deswegen wäre mir jetzt gekauftes hähnchen geschnetzeltes vermutlich zu klein so klein sollten die stücke nicht sein man sieht es also hier jetzt das hat so diese größe ungefähr das finde ich jetzt in Ordnung. Nachdem ich das Fleisch in mundgerechte Stücke geschnitten habe, bereite ich jetzt noch die Paprika vor, auch in nicht zu kleine Stücke. Und anschließend kommt noch die Zwiebel dran. Und die Stücken, die drücke ich jetzt noch so ein bisschen auseinander, damit die nachher in der Pfanne sich so ein Bisschen besser verteilen im Optikere, nicht zusammenbleiben. Wenn man nicht so dicke Zwiebelstücken nachher im Mund hat. Und das reicht auch schon. So, dann können wir als nächstes das Fleisch marinieren und zwar zunächst mal mit der Sojasauce und mischen schon mal ein bisschen. dann gebe ich Stärke und Pfeffer und Salz dazu, dann mische das erst so ein bisschen und mische auch das gut durch. So und ganz zum Schluss gebe ich das Ei dazu, dass ich erstmal verschlage, das noch, geben es zum Geflügel. So, und dann können wir das Geflügel wegstellen und können jetzt das Gemüse vorbereiten. So, Optikrit ist aufgebaut, Snacking und Baking ist eingesetzt. Wir brauchen jetzt die Snacking-Baking-Pfanne wieder und ich heize vor. Wie immer für solche Gerichte volle Pulle. Dreimal bei mir, bis hier rot ist und lasse ich ihn jetzt vorheizen, bis er sich meldet. Und das dauert wie immer bei mir erfahrungsgemäß 6 Minuten und dann sehen wir uns wieder. So, und wie immer, wenn der Optiker vorheizt, nutze ich die Chance und mache schon mal meine Soße. Ne? Das ist noch nicht heiß hier, das dauert, bis das heiß wird. Da können wir schon mal alles jetzt zusammenrühren. Das heißt, ich gebe jetzt hier meinen Ananassaft rein, mein Wasser die Sojasauce, den Reisessig, mein Chilipulver, den Zucker und die Stärke auch schon und auch das Tomatenmark. Und jetzt rühre ich alles, alles gleich fertig haben. Und alle Zutaten angebraten sind, sind auch komplett startbereit. So, ihr habt gehört, der Optiker hat sich gemeldet. Jetzt geht's los. also als erstes mal das öl hier in die pfanne und das geht sehr schnell das ist jetzt sehr heiß und dann geben wir das fleisch rein und verteilen das ein bisschen damit es nicht klebt und damit den öl noch nicht gleich drehen sondern erstmal nur das öl so ein bisschen verteilen So. Und dann machen wir erstmal zu, ein paar Minuten, drei, vier, fünf Minuten. Ich schaue zwischendurch. Ich packe wieder mein Stäbchen dazwischen, damit die Feuchtigkeit abziehen kann. Und wir warten erstmal ein bisschen. So, gute drei Minuten. Und ihr seht, durch die Stärke und das Ei zieht das Fleisch auch kein Wasser. Und wir wollen es ja auch nicht tot braten. Also mal ein bisschen trennen hier und das ist auch schon durch. Ne? Man sieht jetzt schon hier. Dann sieht es, das Fleisch schon durch. Ich drehe es jetzt nur noch mal ein bisschen und dann machen wir von der anderen Seite auch noch mal drei Minuten und das reicht dann auch schon. Und dann machen wir noch mal drei Minuten. So weiter drei Minuten. Ja, das sieht schon sehr lecker aus. Ja. Jetzt sieht man auch, hier ist das Fleisch durch. Das reicht, aber es zieht ja nachher sowieso noch im zweiten Durchgang, wenn es zum Gemüse kommt, durch. So dass wir das denke ich auch schon rausnehmen können, denn es soll nicht trocken sein. So, dann nehme ich das Fleisch mal raus. und so, das sieht wirklich schon lecker aus nächster durchgang so für das gemüse gebe ich noch mal ein wenig sesamöl in die pfanne hier und ihr seht das ist auch schon richtig heiß und jetzt braten wir das gemüse an zweiten durchgang wir benetzen auch das ein bisschen mit Öl und dann lassen wir das Gemüse auch noch mal so drei fünf Minuten. Ich gucke zwischendurch immer rein, erstmal durchgaren und dann schauen wir wieder rein. So weitere fünf Minuten. und Jetzt sieht man schon Paprika hier und Zwiebeln. Sind schon ziemlich weich und jetzt gebe ich die ananas hinzu Wir haben noch ein bisschen flüssigkeit damit die auch noch mal heiß werden und gebe ich jetzt auch das fleisch hinzu und ihr seht das ist immer noch reichlich fleisch 300 gramm hier auf die menge das ist schon immer noch ordentlich also, auch für gute Esser sollte das wohl reichen. Denn ansonsten wird auch die Pfanne zu voll hier. So, und jetzt rühre ich nochmal meine Soße, weil sich die Stärke immer etwas absetzt. Und gebe zunächst mal gut zwei Drittel dazu. Ja, sagen wir mal drei Viertel. Und lass es jetzt nochmal erhitzen, damit die Stärke jetzt ein bisschen abbinden kann. Und dann schauen wir mal. So, weitere zwei Minuten, das reichte. Ich mache jetzt mal den Optikgrill aus und ihr seht, wow, das sieht schon ganz wunderbar aus. Na, alles hat so diese typisch glänzende Optik. Wie beim Chinesen, wie ihr es kennt, die Maisstärke hat gut abgebunden, die Soße sieht ganz wunderbar aus, es riecht auch ganz wunderbar, süßlich, ein wenig scharf und ich denke, wir können den Optikal ausmachen und dann schauen wir gleich mal, ob es geklappt hat. So, dann wollen wir mal schauen, es sieht ganz wunderbar aus. hat wunderbar gebunden. Paprika, Ananas, Zwiebeln und Fleisch haben sich wunderbar hier zusammengetan. Es sieht herrlich aus. So, und Ihr seht hier, das hat schon die typische Farbe wie beim Chinesen. Alles ist wundervoll, glänzend durch die Maisstärke und auch die Farben sind klasse. Jetzt wollen wir mal probieren ob es auch schmeckt, wenn es geht, ohne in die Kamera zu schmatzen. Wow, das ist schwierig. Ich meine ohne Schmatzen. Sensationell. Sensationell. Süß. Ein wenig scharf durch das Chili. Ich finde, das passt super. Das Fleisch ist wundervoll zart. Paprika sind durch, Zwiebeln sind durch. Und auch die anderen dazwischen ganz hervorragend. Mm. Ja, und das Ganze im Opti-Grill, keine Pfanne, kein Ofen, natürlich geht das auch aus einer Pfanne. Aber wenn man nur einen Opti-Grill hat, geht auch das und man kann richtig cool wie beim Chinesen kochen. Ich denke, hat geklappt. Hühnchen süß sauer wie beim Chinesen aus dem Opti-Grill. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch.